Willkommen auf meinem Kanal, Evelina Show. Ich zeige euch heute meine Katzen. Lucia! Da sie gerade nicht kommen will, werden wir sie jetzt zum Essen rufen. Lucia! Also Rind oder Huhn mit Leber. Was willst du? Das oder das? <lacht> Lisa! dass da sie es jetzt nicht so will, machen wir es so. Oder ja, doch lieber das. Ja, okay, das hat sie schon mehr beschnuppert. Also wahrscheinlich will sie das, oder? Zudessen? So. Ja, und jetzt kommt das allerbeste für sie. Und zwar... Essen. Ja, ja, ja. ja. Uh, ja, ja. Mh, sieht das lecker aus. Sehr lecker. Mh. Mmh. sehr lecker. Dieser. Jahr? Also... Ach. Sie mag ganz, ganz gerne Natzfutter und wenn sie, gern, wenn sie aufgegessen hat, dann spielen wir mit ihr mal eine Runde. Das ist mein Kater Barsik. Ihr habt den wahrscheinlich schon ganz genau im... Das ist mein Kater Barsik. Das ist mein Kater Barsik. also Barsik ist ein britischer Kater. Er geht ganz, ganz oft raus. Ja? Der ist aber nur Trockenfutter, weil wenn er mal Nassfutter ist, dann hat er Durchfall und sein Bauch tut weh. Deswegen geben wir ihm nie Nassfutter. Und Weißig ist auch ein ganz fauler Kater. Der legt sich immer hin, besonders wenn man schlafen geht, legt er sich immer daneben und will, dass man ihn streichelt. Und tagsüber ist er immer draußen. Ja, Bibi? Mhm. <lacht> Aber dafür kenne ich ein Spielzeug, womit er eigentlich oft spielt und damit spielt Lucy auch sehr oft. Übrigens, Lucia und Basik vertragen sich gar nicht. Manchmal vertragen sie sich, früher haben sie sogar gekuschelt und die haben sich gegenseitig sich gewaschen. Das war sehr süß. Aber jetzt ist alles vorbei. Also jetzt kommen wir mal wieder zu Lucia. Lucia ist tatsächlich eine sehr spielerische Katze. Wie ihr schon sehen könnt, sie mag diesen Ball sehr doll. Lucia ist eine... <lacht> sehr, jetzt sind wir wieder im Wohnzimmer, jetzt hat sie sich auf den Kratzbaum geschmissen und jetzt ist sie wieder runtergegangen. Ähm, also Lucia ist tatsächlich eine Glückskatze. Sie hat vier Farben. Orange, Weiß, Grau und Schwarz. Und ihre Socken sind immer weiß, das kann man schon sofort sehen. Hier ist immer schwarzes das ist so Orange hier. Und hier ist auch grau. Lucia ist eine spielerische Katze, wie ich schon sagte. Und sie ist auch immer sehr, sehr aktiv, also sie ist nicht faul. Und sie hat auch zwei Babys. <lacht> Lucia hat zwei Kitten, einmal Samira und einmal Bagira. Die haben wir schon abgegeben an meine Oma und an meine Tante. Bagira sieht ihre Mutter sehr ähnlich. Und Lucia und Bagira, die haben gefühlt den gleichen Charakter. Lucia liebt sich unter Decken verstecken genauso wie Bagira. Sie liebt Nassfutter genauso wie Bagira. Und die haben einfach so. Ähnlichkeiten und eine Sache hat sie genauso wie ihr Vater. Und zwar, wenn man sie streichelt, legt sie sich sofort hin und sie schnurrt so laut, dass man es sogar spüren kann, wenn man sie streichelt. Und die andere Katze, Samira, sieht vom Papa ähnlich aus und der Charakter ist von Lucia. Samira ist auch sehr spielerisch und Bagira ist auch sehr spielerisch. Sie Oma und Opa haben welche Stecker und wenn man mit diesen so herumwedelt, dann spielt sie immer so und das ist halt immer sehr süß, genauso wie bei Lucia. So Juliana, jetzt hast du die Katzen vorgestellt, Lucia und Barsik. Und du weißt ja, ein Napfen ist bei uns kaputt gegangen. Wegen Lucias Kopf. Wegen Lucia, sie ist da... Gegengekommen. die Schale ist in tausend Stücken zerbrochen und deswegen würde ich jetzt vorschlagen, fahren wir einmal schnell zum Futterhaus, gucken für die Katzen neuen Napfen und kaufen ein Spielzeug. Was hältst du davon? Ja, ich finde das richtig cool. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir uns an und dann fahren wir mal los. Ja. Also bis gleich. Also ich bin schon angezogen. Ah, sehr gut. Also Wilina, dann suchen wir jetzt mal aus, welche wollen wir für unsere Katzen mitnehmen? Also wir nehmen die hier. Das ist echt eine hübsche Schüssel, ne? Hm. Gut, dann nehmen die mal mit. Aber die ist auch voll süß. Ja, oder wir nehmen vielleicht einmal in der Form in weiß und einmal in der Form. Ja. Was sagst du? Ja, die finde ich sehr Gut, schön. dann leg die mal hier in den Einkaufskorb. Hier kann man zum Beispiel Nassfutter rein tun und hier kann man Trockenfutter rein Ja. So, und wir haben noch vorgehabt, für die Katzen Spielzüge zu kaufen, stimmt? Yep. Gut, dann lass uns mal gucken, wo wir die Spielzüge hier liegen haben. Hier, hier sind sehr viele. Ich habe die gefunden, guck mal, hier. Ein Dutzend voller Mäuse. Gucken, was ist denn das denn für Bälle? Hatten wir die nicht schon mal? Weiß ich gar nicht. Wollen wir mal so eine mitnehmen? Ja. Oder wollen wir zwei nehmen? und dann nehmen wir zwei mit, ja? Ja, und dann noch die Guck mal, was für kleine Piepen hat sie da. Ja. Ah. Oder da. Da ist oh, ein grüner. Oh, der ist ja hübsch. Und da ist ein weißer und da ist noch ein grüner. Und da hm. ist noch einer. Oh. Wie der guckt. Guck mal, da sind ganz viele. Hm. Das ist ein Glauben, das ist. Der hat sich einfach Guck mal, da sind zwei Kollegen, die rumlaufen. Drei. Oh. Das, das, weiß, ist, das, ich ist. das ja. weiß ich nicht, aber steck den Finger lieber nicht da rein. Guck mal, wie schnell die sind. Und da stehen sitzen zwei in diesem Rad. Oh. Mhm. Aber wenn die als Haustiere sind, glaub ich. Oh mein Gott! Oh, wie denn, du hast mich erschrocken. Heute <lacht> oh, sind ja Fläuschen. Ich nicht. <lacht> ja, ist bin so Und ich finde das immer so, das mit der Nase. Das kannst du doch auch machen. Nein. Mit der Nase. Oh, okay. Was wird der denn hier machen? Oh, da mhm. dreht ihr mit dem Rad. Ja. Ja, da kommt noch einer. Woher kommt er jetzt? Oh, dieser Hase sieht auch so süß aus. Mhm. Aber wie wir klettern können. Oh. Die sind echt schnell, ne? Oh. Hallo. Hallo. Oh. Auf den anderen. So, Leute, wir sind auch wieder zu Hause. Wir haben jetzt die Sachen hier gekauft. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was wir gekauft haben. Und das werden wir auch ausprobieren, ob diese Sachen auch unsere Katzen gefallen. Als allererstes haben wir uns zwei Fressnäpfchen ausgesucht. Die fand ich am süßesten. Und zwar die hier mit den Katzenohren. Das könnte so für Lüse sein. Und das hier ist so für Barsch, weil diese Katze die sieht sehr süß aus. Sieht so aus wie ein Mandala. Dann haben wir als nächstes so welche zwei Bälle gekauft. Also hier sind die zwei Spielzeuge, einmal in blau, einmal in weiß. Und das werden wir, das werden wir jetzt ausprobieren an Lucia. Lucia! Naja, sie ist nicht so interessiert. Naja, Findest du Schokoladenpapier viel besser? Du kannst es immer anlecken, ne? Und das Blau. Passt nicht zu dir, ne? Und jetzt an dir, Bosstig. Habe ich mir gedacht. Oh! Oh! Oh, <lacht> oh weg. haben wir so zwei Mäuse gekauft, und das werden wir jetzt an. Nein, Lisa bitte! So, nein, nein! Oh. Oh, also Leute, ich glaube, sie mag diese Maus echt toll. Nein. Okay. Bitte nicht. Also, äh, Lüse mag solche Mäuse sehr gerne. Na, ihr gefällt das Spielzeug? Und jetzt testen wir das mal an. Boah, Das. Mit den selbstgemachten Sachen spielt er viel lieber, als mit gekauften. Oh, jetzt geht er Okay. Ich hab's verstanden. Aber mach es nicht kaputt. das ist eine Maus, die Federn hat und, und das probieren wir jetzt aus. Er ist ein Lucia! <lacht> oh. <lacht> Sie hat eine Freundin. <lacht> so. Frau Katze, probieren wir jetzt ein Diokard aus. enttäuscht. Versuchen wir es noch einmal, weil mich nicht sehen. Keine Reaktion. Oh mein Gott. Es ist echt aufregend. Warte, das ist nicht schlecht. Dich. So, schön hier rein. Das ganze Essen Das ist so lecker. Die essen jetzt wie Erwachsene. Komm, komm. Ach nee, du kannst ja klettern, stimmt. Oh, seine kleine Schnauze passt hier rein. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie ich meine Katzen zeige. Und wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr die ersten seid, die meine Videos gucken. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und ich werde jetzt erstmal mit Löse spielen. Und ich werde mein Logi aufessen. Bis hierhin!